Dass Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen immer noch nichts im Strafrecht verloren haben. § 219a gehört endlich abgeschafft. Wann, fragen wir uns in der Linksfraktion, übernimmt die Bundesregierung Verantwortung für den digitalen Verbraucherschutz? Überall Ernüchterung über den Stand der Digitalisierung. Zum Beispiel bei Anke Domscheit-Berg. Herzlich willkommen zu einem neuen Video-Ausschuss-Report. Diesmal zum Digitalausschuss am 19. Mai 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dialog Digital. Diesmal habe ich Gösta Beutin bei mir zu Gast.